Im Endeffekt sind es immer zwei Sachen, auf die wir Wert legen. Zum einen braucht man ein überzeugendes Produkt, ja, ohne das wird es nicht funktionieren. Aber wahrscheinlich fast noch wichtiger, vor allem auch in der Implementierungszeit, ist, ein Partner, auf den man sich verlassen kann, der fachlich etwas mitbringen kann und mit dem man für uns immer wichtig auch menschlich eine bestimmte Ebene findet. Ja. Und wir glauben in der Zenit, diesen Partner gefunden zu haben. Ja, also bei allen Veranstaltungen, die wir bisher durchgezogen haben, waren wir sehr zufrieden mit der Zenit und wir hoffen, dass eben genau das Projekt so weitergeht, wie es angefangen hat.